Willkommen Leute, mein Name ist Sertheon, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Wir zur ersten Runde Minecraft Jump World auf dem timolia.de server Ja, wir spielen Jump World, ähm, heute spielen wir einmal das Jump Run des Tages Und die, äh, die paar Random Levels, die es gibt Naja, labern wir nicht so viel, fangen wir direkt an bis gleich. So, da sind wir jetzt in der, in der Map des Tages. Herzlich willkommen, Jokers Militärbasis. Okay. Geht's hier direkt los mit netten Endercake-Farm. Übrigens, Join and Play Now, der Server wird gerade wieder neu gemacht. Ähm, und braucht die Spieler, deswegen Joint of Endercake. Der Server hat wirklich verdient. Klasse, äh, Klasse Server mit schönen Modis, netten Teammitgliedern. Ähm also der Server hat die Aufmerksamkeit verdient. Übrigens bin ich da auch Senior Moderator. <lacht> ja, die Werbung muss sein nach unten. Okay. Oh. Ein bisschen Dropper. Nett. Okay, geschafft. So wohin? Ach so. Den kann man nicht einsammeln. Auch gut. Achso, hier unten. Okay, hier geht es weiter. muss ich hier hin? Achso, da. Okay. Oh. <lacht> ja, das wusste ich nicht. Alles klar. Leitersprung mit Abpraller. Auch cool. Okay, das ist schwerer, als ich gedacht habe. Klar, bei ihm, bei dem Joker fliegt TNT rum. Cool. Nein! Oh, Ich bin so dumm. Okay, ich kann auch ein bisschen überspringen. Da steht hier überspringen, weil ich drüber springe. Oh Gott, ich meine Witze werden auch immer schlechter. Oh, ich hab das überspringen. Ach, ey, da. Ich habe den Checkpoint nicht eingesammelt wenn ich die Zombies berühre, sterbe ich? Muss sein. Ah nein, ich muss der Linie folgen. Weiß, dann sterbe. Verständlich. War auch cool gemacht. Okay, dann geht's jetzt hier hoch zu so Checkpoint. Und jetzt muss ich hier von Glas zu Glas springen. Ach du Scheiße, ist das? What the fuck, wollt ihr mich verarschen? Man muss wirklich immer so last second absprach ach so oh ja muss man ich dachte wirklich man muss da so rum ich dachte mir ach du scheiße wie schwer wird denn das jetzt so bin ich jetzt hier okay das ist jetzt auch nicht so schwer Und wohin jetzt bin ich hier oben. Ach so. Runter. Boah, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein richtig harter Dropper-Teil. Okay, jetzt wieder von Wolle zu Wolle springen. Interessant. Sollte aber auch recht easy sein. Komm. Schön. Wie groß ist das jetzt noch? Das trage ich mich jetzt mal wirklich. Mir kommt das noch recht lang vor. Ich habe so das Gefühl. Mein Gefühl ist eigentlich immer zurzeit richtig. Da ist der zweite von den Kristallen, aber ich konnte den ersten nicht einsammeln deswegen ist das für mich jetzt recht sinnlos, die einzusammeln. Was steht da? Ach, J. Joker Wie lange geht das noch? Mir kommt es zu lang aber Okay, vier Minuten bis jetzt. Oh. Jetzt ob. mein Leben. Nein. Das sieht man doch nicht. Bestimmt dass das ist jetzt so richtig dreckig versteckt. Wow, Optik, gut, Rünge, gut, Kreativität, sehr gut, Bewertung abgeben, okay, dann machen wir jetzt die nächste Runde und wir sehen uns gleich. Okay, dann sind wir jetzt im nächsten Level und zwar in Level Captain Hulk von Trick die Leo. Ähm, nur mal so nebenbei, wenn ihr... Oh, lol. Oder habt ihr das gerade gesehen? Lol, wie hat der das hingekriegt? Alles klar, es ist gerade für mich so richtig seltsam. Das, ist das Level scheint mir sogar geil zu sein. Nur mal so nebenbei, wenn ihr auch ein Level machen wollt, ähm, macht einfach ein Level für mich. Ähm, macht halt ein Level und ja, schreibt halt meinen Namen in den Levelnamen. Und nächste Folge, wenn ich eine nächste Folge überhaupt bringe, sollte, also das ist eure Entscheidung, ähm, dann werde ich die wahrscheinlich spielen. Ich werde natürlich davor mal gucken, ob es welche gibt. Ähm, und wenn ja, dann werde ich einfach mal spielen. Also, ihr könnt mir halt wirklich dann einfach Level einsenden, wenn ihr Lust habt. Aber es ist natürlich keine Pflicht. Okay, ich nehme natürlich meine Schwere. Obwohl das gar nicht so schwer ist. Also, so eine... Doch, wohl doch. Ja, hat was. Ah, ja, aber ich mache das Schwere. Einfach, weil ich es kann. So schlecht bin ich nicht in Minecraft. Und es ist halt wirklich möglich. Wirklich möglich. Klingt schön. Ah, seht ihr, ich war ganz kurz drauf gewesen. Ich bin einfach nur zu weit gelaufen. Also es geht. Und für mich, ich will mir auch eine Herausforderung haben. Deswegen mache ich das jetzt auch. Nee, kein Bock mehr. Komm. Als ob. Nein, ich bin jetzt hier oben. Toll. So, jetzt bin ich hier. Ich hoffe, dieses Level ist letztendlich. Das bringt mir gerade. Diese, Das ist so eins der wenigen Level, die mir wirklich hart Aggressionen bringen. Es gibt zwar Level, die das auch tun, aber das bringt mir so am meisten Aggression. Wow. Geschafft. Keine Bewertung. Fertig. Jumpman verlassen. So, Leute, da werden wir jetzt noch eine Runde spielen. Ähm, wahrscheinlich ist die Folge recht kurz, aber ich habe echt gerade... Boah, dieses Level hat mich gerade so hart aggressiv gemacht. Also, bis gleich. So, als letzte Map haben wir die Map Tryable von Creeper608. Have fun. Ja, werde ich nicht haben. Ach du Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Oh Gott. Wow, oh, okay. First Try. Oh, das ist, das ist fies. Das ist sehr fies. Ich glaube, das Wasser heißt tot. Kann es sein? Ja, das Wasser heißt tot. Oh. Nice, okay, geschafft. Ach, die sieht aber echt geil aus. Respekt. Bestimmt durfte der heimlich mit WordEdit arbeiten. Wetten. Weil jetzt mal Alter, das sieht wirklich eine das Dafür, dass es halt anscheinend sehr wahrscheinlich ohne WordEdit gebaut wurde, ist das schon echt geil gemacht. Oh ja, die Creeper kann mich töten. <lacht> ich glaube, das sollen sie auch. Oh, jetzt habe ich da fast runtergelaufen, wäre. Okay, wo jetzt hin? Wo ist jetzt? Wo, wo jetzt hin? Einfach wo jetzt hin. In da war? Ja. Ab in den Vulkan. Ach, du Scheiße. das sollte nicht Absicht sein. Oh, schon gewonnen. Wow. Mega coole Map fällt mir. Kriegen Pixel für die Bewertung. Das ist schön. Schauen wir uns die Map noch mal so an. Das interessiert mich nämlich jetzt, wie die gebaut ist. Na oh, toll. Ich darf auch nicht sterben. So. Alter. Und die wurde ganz gebaut, glaube ich. Tatsache. Ach du Scheiße. Wie hobbylos war der? Verein, wie hobbylos kann man nur sein, Alter. Okay. Okay, Leute, da gehe ich mal kurz in den, an den Spawn und mach die abmo Bis gleich. So, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge äh, Jump World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und drückt auf die Glocke, damit ihr wirklich eine Benachrichtigung erhaltet von YouTube. Denkt dran. Und wenn ihr mir Level bauen wollt, könnt ihr das machen. Mit dem Namen Herdjörn. Mit dem Map muss einfach ein Herdjörn im Namen haben. Oder Taumik vielleicht, geht auch. Ähm, ja, der wenn ihr. Okay, wir machen's so. Wenn ihr eine Map für mich machen wollt. Einfach nur herzurem, wenn ihr eine Map habt für mich und Squid bauen wollt, dass wir die zusammenspielen oder so, dann macht ihr Taumik in den Namen. Ich werde euch das Taumig nochmal hier einblenden, falls ihr nicht wisst, wie man das schreibt. Ähm, Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Das war's von mir und ich sage, ciao. Ja. Yeah.